Hallo und herzlich Willkommen zu diesem neuen Video auf Improve Wi-Fi. Heute anlässlich der gestern veröffentlichten Quartalzahlen von dem Chiphersteller Nvidia. Die Nvidia Corporation ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainment-Plattform. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Grafikprozessoren her, wie auch Grafikprozessoren-Einheiten, also GPUs, die bei PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden. Diese 3D-Grafikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen genutzt, unter anderem für Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign. Und die Grafikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die Nvidia Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Wichtige Partner des Unternehmens sind unter anderem Apple, Compaq, Dell, Fujitsu, Siemens, Gateway, HP, IBM, Backard Bell und Sony. Und soweit erst einmal die wichtigsten Fakten zum Unternehmen und dem Geschäftsmodell, welches sich wie eben schon angeklungen in vier zentrale Bereiche gliedern lässt. Gaming Data Center Professional Visualization Automative Bevor ich auf den Umsatz und die Gewinnentwicklung der einzelnen Bereiche zu sprechen komme, zunächst einmal die wichtigsten Kennzahlen im Überblick was die GUV angeht. Beim Umsatz kam es im Jahresvergleich zu einem famosen Anstieg um 84% auf 5,66 Milliarden US-Dollar. Der Nettogewinn des Unternehmens stieg um 109% auf einen Betrag von 1,912 Milliarden US-Dollar. Teilt man diesen Betrag durch die Anzahl der umlaufenden Aktien, so ergibt sich ein Gewinn pro Aktie von insgesamt 3,8. 0,3 US-Dollar pro Aktie und während das Umsatzwachstum zum letzten Quartal 13% betrug, kam es beim Nettogewinn zu einem Anstieg um 31%. Dies spiegelt sich auch in der Bruttomarge wider, welche um 100 Basispunkte, also 1%, gegenüber dem letzten Quartal auf 64,1% angestiegen ist. Im Jahresvergleich ist die Bruttomarge um 100 Basispunkte gesunken. Insgesamt lässt sich jedoch sagen, dass Nvidia trotz ihrem enormen Umsatzwachstum es nach wie vor schaffen, eine herausragende Bruttomarge von über 60% zu erreichen. In diesem Zusammenhang lässt sich positiv hervorheben, dass die operativen Ausgaben im Jahresvergleich zwar um 63% gestiegen sind. Auf der anderen Seite allerdings das operative Ergebnis überproportional um 100% auf 1,956 Milliarden US-Dollar anstieg. Ja, kommen wir jetzt zu den verschiedenen Geschäftsbereichen, also Gaming Data Center, Professional Visualization und als der Autosektor und wir beginnen mit Gaming. Der Umsatz in der Gaming-Sparte stieg im ersten Quartal des Fakaljahres auf 2,76 Milliarden US-Dollar. Das ist ein Anstieg von 106% im Vergleich zum Vorjahr und 11% im Vergleich zum vorherigen Quartal. Im Bereich Data Center stieg der Umsatz um 79% gegenüber dem Vorjahr und 8% gegenüber dem vorherigen Quartal auf einem Gesamtbetrag von 2,05 Milliarden US-Dollar. Im Bereich Professional Visualization stieg der Umsatz um 21% gegenüber dem Vorjahr und auch gegenüber dem vorherigen Quartal, beides gleichermaßen. Auf einen Betrag jetzt von 372 Millionen US-Dollar. Und jetzt kommen wir zum letzten Bereich, dem Automobil- und, ja, sage ich mal, Transportsektor, äh, bei dem die Technologien von Nvidia eingesetzt werden. Dort sank im Jahresvergleich der Umsatz um 1% auf 154 Millionen US-Dollar. Positiv ist allerdings das signifikante Umsatzwachstum von 6% gegenüber dem vorherigen Quartal. Kommen wir nun zu der Entwicklung der Bilanz von Nvidia und zunächst einmal zu den kurzfristigen Assets, wie haben die sich im ersten Quartal entwickelt. Nun ja, die liquiden Mittel des Unternehmens stiegen um mehr als eine Milliarde US-Dollar und der Wert der Forderungen von Nvidia gegenüber den Debitoren stieg um mehr als eine halbe Milliarde US-Dollar. Insgesamt stiegen die kurzfristigen Assets um knapp über 2 Milliarden US-Dollar auf 18,127 Milliarden US-Dollar an. Bei den kurzfristigen Verbindlichkeiten kam es im Vergleich zu der Erhöhung bei den kurzfristigen Vermögenswerten zu einem relativ geringen Anstieg von 3,925 Milliarden US-Dollar auf 4,004 Milliarden US-Dollar. Die kurzfristigen Vermögenswerte übersteigen die kurzfristigen Verbindlichkeiten, also mein Vielfaches. Beziehen wir die langfristigen Verbindlichkeiten mit ein, lässt sich hier im Gesamtbetrag bei den Schulden von ca. 30,8 Milliarden US-Dollar angeben. Wie wir gleich noch am Chart sehen werden, konnten sich Aktionäre von Nvidia in den vergangenen Jahren nicht nur über famose Kurswertgewinne freuen, sondern auch über eine nicht unbeträchtlich insgesamt ausgeschüttete Dividende von 390 Millionen US-Dollar im Kalenderjahr 2020 und heruntergerechnet auf die Dividende pro Aktie darf sich der Aktionär dann über 64 Cent freuen, also in diesem Fall Eurocent, wer allerdings die Aktie wegen ihrer Dividende zu einem Preis von mehr als dem Hundertfachen der Jahresdividendenrendite ersteigert hat, der ja hat euphemistisch formuliert eine extrem kreative Denkweise bei einer Dividendenrendite von circa 0,27% darf die Dividende nicht das entscheidende Argument sein. Schauen wir also deshalb mal auf die Gründe, weshalb der Chart von Nvidia in den vergangenen Tagen so angestiegen ist, abgesehen von den famosen Quartalszahlen, die ich ja eben schon ausführlich beschrieben habe. Also die Aktie profitierte zusätzlich auch noch von den Plänen, ähm, ein Aktiensplit im Verhältnis 1 zu 4 durchzuführen. Diese Pläne bedürfen noch ihrer Zustimmung bei der Haupt- Versammlung am 3.6., aber ich denke mal, dort wird eine Zustimmung erfolgen. Ja, kommen wir jetzt zum Fazit. Nvidia eilt derzeit zügig in Richtung hoch. Die Quartalzahlen haben die Erwartung mehr als erfüllt. Folglich spricht doch alles für einen Kauf von Nvidia. Alles bis auf die hohe Bewertung von Nvidia und den nicht unbeträchtlichen Haufmann langfristigen Schulden. Und langfristig wird meiner Meinung nichtsdestotrotz Nvidia deutlich über dem derzeitigen Kurs stehen. Ein Investment zum derzeitigen Preis, also ein Einzelinvestment, ist für mich persönlich nicht unbedingt die beste Wahl. 100 US-Dollar weniger und ich würde ein Einzelinvestment für eine attraktive Möglichkeit sehen, denn mit einem erwartbaren KGV von 70, da muss man mal schauen, das variiert sehr schnell, Je nachdem, was man für Gewinnprognosen nimmt, und der Kurs verändert sich ja auch. Aber nur um mal zu die Richtung zu zeigen von dem KGV ähm, und bei der Discounted Cashflow-Analyse kommt man auch zum Ergebnis, dass die Aktie derzeit 50% überbewertet ist. Also zu einem Kaufpreis von, sage ich mal, 500 US-Dollar würde ich die Aktie kaufen. Ansonsten einen Sparplan machen ähm, oder an in Tranchen investieren. Lasst einen Kommentar für den YouTube-Algorithmus da, abonniert, wenn ihr neu auf dem Kanal seid, liked, teilt und was nicht alles noch. Das Wichtigste ist wie immer, bleibt gesund, macht's besser und auf Wiedersehen.